Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses Feuer, das die Nacht behält. Und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinen Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, Amen. Christus heute, gestern und am Anfang der Welt, Alpha und Omega. Anfang und Ende. Sein ist die Zeit, sein ist die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden, die, die Herrlichkeit, Behüte uns und bewahre uns. Christus der Herr. Amen. Nun wird die Osterkerze entzündet. So, bitte. Das wird nun die Osterkerze gehalten. Damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind, in seinem Tod, durch die Taufe mit Christus